So Leute, vorab, wir sind jetzt schon hier in der Food Hall. Es ist Mexikanisch, Türkisch, Arabisch, Pakistanisch, Mexikanisch. Habe ich Spanisch gesagt? Und Spanisch ist es geworden. Jetzt geht's los im Video. Moin, Moin, Moin. Schön, dass ihr am Start seid zu einem neuen Video. Heute wird ganz internationale Nummer ist das. Pakistanisch, Arabisch, Türkisch, Ukraine, Korea, China. Alles ist vertreten mit ihren Street Food-Spezialitäten des Landes. So, in einer Markthalle in Bremen. Alles auf einen Haufen. Ich weiß doch gar nicht, was ich testen werde. Alles. Ich suche mir natürlich die Zuckerstücke raus und die werde ich euch zeigen. Ich bin ich bin ja auch dafür da, einfach für euch die Köstlichkeiten jeder Stadt zu zeigen. Auch für die Leute, die da wohnen, um euch zu zeigen, da müsst ihr hin. Bam. So, und da werden wir jetzt hinfahren. 50 Euro random, damit ihr die Kommentare vollknallt. So bringen wir den Kanal nach oben und um mit einem Daumen nach oben. Den müsst ihr glühen lassen, aber so wie ihr ihn noch nie glühen lassen habt. das ballern wir los. Nachi. Ne, ja, Mann. Es geht los. Wir sind am Start, haben hier in der Parkarena, wollte ich gerade sagen, haben wir geparkt. Und da vorne ist schon die Halle 8. So dumm wie wir sind, haben wir überlegt, ob das draußen ist, aber dann würde man sich, glaube ich, nicht Halle 8 nennen. Das sieht schon mal hier nach dem Kinderparadies aus. Jetzt gehen wir mal snacken, Nachi. Weißt du, was sexy ist? Dieses Haar, was da rausguckt. Ja, ja. <lacht> Wie ihr gefragt Vertrau Vertrauen, ich bin die des polizei Wir sind jetzt am Start. Ich sehe schon Spanisch. Spanisch haben wir auch, aber ich weiß nicht, ob ich Spanisch essen sollte. Wenn ich mich überlege, überleg, ob äh, Vollmilch oder Bitterschokolade, kann ich mich nicht mal entscheiden. Ja, doch eigentlich schon. Aber bei anderen Sachen, wisst ihr, Naschen, Kekse, Schokolade geht nicht. Und jetzt soll ich aus so vielen Sachen... Leute, was soll ich denn jetzt machen? Ach, Jetzt hätte ich vorne eine Umfrage machen können und hätte euch gefragt, was ihr am liebsten sehen wollt. Also, Ahmed sagt schon, vielleicht wenn die heulen, weil das da so ein bisschen gehoben aussieht. Aber ich sag's euch: Ich nehme mir jedes Essen, nehme ich mir draußen, teste das draußen. Und dann gibt es auch keinen Freundschaftsbonus mehr. Also, den gibt es sowieso nicht. Dann wird was vielleicht nicht mehr ganz so nett gesagt wie vorher. Nein, nein, nein, nein. Ich vergesst, was ich gesagt habe. Entschuldigung, da dürfte ich Sie einmal was fragen. Sagen Sie, ist das eine gehobene Gastronomie drin? Oder würden Sie sagen, das ist eher so, ist interessant, ja? Gerichte aus aller Welt. Aber ich kann mir das noch leisten als Normalverdiener, ne? <lacht> Sehr gut. Dankeschön. Hey! Was geht dir? Alles gut? Ja, muss. Wo geht's hin? Äh, zum Sport oder was? Komm komme auf Wissel auf. Ja? Ich auf Das sieht eher aus wie ein Gepäck voller Drogen. Ehrlich jetzt? Wie ist denn das verpackter, ja? Da hier noch ein bisschen was. Oh, Bruder, ja. Aber wenn ich das jetzt. Aber filme... mein Gewicht wegmache, ne? du ja irgendwann drüber. Aber kannst du deinen Namen noch sagen, wie du heißt? Nein, komplett auch Familienname, damit wir gleich weitergehen können. Also. Ach so. Was ich sagen wollte, ne? Die Bremer, die kacken sich aber ganz schön ein. Nein, die wollen, wollen natürlich nicht gefilmt werden, kann ich auch verstehen. Aber so dieses Offensive, nicht filmen, nicht filmen, das habe ich selten. Aber wir sind schon sehr offensiv Kontrakamera, das ist mir aufgefallen. Ist das ein unangenehmes Feeling, ich schwörs euch, wo, wie wohl, als ich durch Drei-Sterne-Restaurant gegangen bin. Ach ne, bin ich noch. ich war doch nie im Drei-Sterne-Restaurant. Aber in dem einen guten Restaurant und alle haben mich angeguckt, als wäre ich ein Sohn. Und ja, hier ist äh, ein komisches Feeling, komische Atmosphäre. Als wären wir die absoluten Al Männer. Bist der einzige Ausländer hier wahrscheinlich. Nein, bist du nicht. <lacht> Meat Food aus aller Welt, Baba Maria. Oh, ach so, das ist der Ukrainer schon mal. Borscht, haben sie am Start Borsch. Aber wir gehen jetzt erstmal rum. Ich gucke jetzt, ob ich erstmal nach einem Pakistaner. Der interessiert mich am meisten. Oh Leute, ich kann mich jetzt schon nicht entscheiden, jetzt sehe ich da eine schöne Paella. Ich habe noch nie eine spanische, wo ich das Feeling hatte, spanisch original, keine Ahnung, noch nie gegessen, das ist eine harte Auswahl jetzt. Hier noch mit zweiter Ebene zum Essen gehen und so, das ist schon wirklich eine feine Sache hier. Äh, was hast du zu deinem Burger nochmal? Also ich würde sagen, der meine Burger ist fast der beste Burger in Norddeutschland. Eben hast du gesagt, das ist der beste. Ist ja auch. Aber du weißt, die Schmecker sind verschieden. Ja. Hat andere Wahrnehmung. Äh. Und weil wir nehmen nur Nackenfleisch, dann nehmen wir nur Pferde. Und Pferdefleisch heißt, dass du nur die Kühe, die noch nicht gekalbt haben. Ah. Und das Fleisch ist hart. Dann ist er noch Dry-Age. Dry-Age ist das auch noch? Aber du bist brutal, Mann. Ich schwör's du bist brutal. Ich habe gerade Fleisch auf dem Grill gebracht äh. Und das Fleisch hat keine Wasser gehabt. Und das heißt, das ist der Charakter von der 3. Hat kein, kein Wasser. Nein. Oh, du hast ich Ahnung vom Bürger, ich merke das, das schon. Aber das ist nicht der pakistanische Stand hier, oder? Bist du Pakistaner? Nein, ich komme aus Pakistan. Wir haben keinen anderen Pakistaner hier, ne? Doch, der Hindi. ist Das ist ja noch ein einer, ja. ne? Ja. Ich sag mal nachher, wer besser ist. Also Aha. jeder Mensch ist gut. Es gibt äh, keiner ja. schlechter. Ja, das stimmt. Ja, dann wollen wir mal ja. Taten sprechen alles bei den Bürger ne? Jo, alles klar. Okay, perfekt. Dann ist so eine Scheiße, die rettet mich in die Scheiße, sag ich euch ehrlich. Guckt euch das an. Weil da habe ich direkt das Problem, sage ich euch ehrlich. Hausgemachte Burger, ich liebe Burger. Ich liebe es zu testen. Ich liebe das euch mitzuteilen. Aber es gibt so viele Sachen hier, dass ich das gar nicht bringen kann. Bester Burger steht da. Oh. Ich wollte eigentlich gar nicht Burger essen. Aber das sieht so gut aus bei dir. Ja, komm, wir teilen Einlösen. Weil wir müssen überall jetzt hier. Wir teilen uns einen Burger. Das machen wir. Wir teilen uns einen Burger. Oh, das geht nicht anders. Ich zeig gerade nochmal. Das hat kein Wasser drin. Dry Age. Die Zusammensetzung hat er gerade gesagt. Das oh, soll natürlich wieder mit Burger Stress aber das geht nicht anders. Da ist halt viel Leidenschaft drin, sagt er. Er hat eben den Burger nochmal so auf den Grill geworfen. Ist nicht kleben geblieben, weil er sagt halt, da ist kein Wasser drin. Gar nichts, was irgendwie zerläuft. Und dadurch backt es nicht am Grill so. Ob das jetzt alles leere Worte sind, ob der auch gut schmeckt und so also seht ihr gleich. Aber ich wollte nur seine Worte nochmal wiedergeben, das hat er gerade gesagt. Also krass, seine letzten Worte, war USA, Kanada, Thailand, überall auf der Welt. Er hat noch ein paar andere Sachen aufgezählt die können nicht mit seinem Burger mithalten, sagt er. Nicht Halal der Burger, Rinderbacon drauf. 20% Fett im Patty und richtig dick rum. barbecue Soße. und jetzt geht's los. Und in der Mitte noch rosa. Sehr hartes Bun, relativ salzig. Süße Zwiebeln, sehr süß. Gurken, geröstete Zwiebeln. Direkt mein Fazit dazu, solider Burger, Fleisch sticht aber nicht raus, Käse sticht nicht raus, Bann sticht nicht raus, alles solide, echt lecker. Ja, mehr als 7, 7 ist das nicht. Für das Vergleich mit meinen Burgers da jedes für sich einfach mehr Klasse. Wenn ich hier wäre, würde ich sofort wieder essen. Also Buchsehude, Umgebung bei mir, wo ich wohne, schwer zu finden. Aber wenn du jetzt in viele Städte reist, kriegst du easy noch was Besseres. Das werde ich ihm auch sagen. Jetzt es richtig mit viel Food los. Mexikanisch haben wir hier auch und ich überlege, ob wir damit direkt starten mit Mexikaner. Burrito. Ich glaube, wir hauen uns ein Burrito rein. Sag mal, ich, also dass du Mexikaner bist, muss man jetzt kein Genie für sein. Hat man gesehen? Ich bin kein Mexikaner. Du bist keiner. Ich hatte überlegt, ein Burrito zu nehmen. Ja, mhm. eine gute Idee einfach so dein Favorite, würde ich mir mal zusammenstellen lassen. Sehr gerne. Dankeschön. Noch so, einmal ganz zu, kurz zum Burger, Leute, ne? Das Problem mit viel Salz ist immer, wenn es zu salzig ist, nimmst du dir selber den Spielraum, raffinierten Burger auszukrübeln, wo du die einzelnen Geschmacksnuancen spürst, wo du dir vor Gedanken gemacht hast, was soll im Vordergrund stehen, wofür steht mein Burger? Das nimmst du dir, weil einfach Salz im Vordergrund steht. Deshalb bin ich kein Fan von übersalzenden Bürgern. Das wollte ich noch kurz sagen. Und da war mir ein bisschen zu viel Salz drauf und dadurch konnte man die ganzen Sachen wahrscheinlich gar nicht rausschmecken. Dann wäre noch geiler gewesen, mit Sicherheit. Darf ich nur einmal kurz noch fragen, was da jetzt drin ist in dem Burrito? Die Basis ist Reis, dann kommen da Bohnen rein, Hähnchen, Pico de Gallo, mhm. das ist ein Salat aus Koriander, mhm. Tomate und Zwiebeln. Dann ist da Sour Cream drin ja. und Avocado, meine hausgemachte Chipotle-Soße und ja, das war's. Geil. Okay, Leute, zieht euch das rein. Jetzt geht's los hier. Ordentliches Rohr. zu essen. Wenn ihr reinbeißt, halt diesen Teig natürlich und ihr habt erstmal diesen roten Reis, der ist ganz klassisch, wie man ihn vielleicht auch beim Griechen kann. da hat man ja auch manchmal so leicht rot angemachten Reis, schmeckt gleich noch die Bohnen, gefühlt Chili-Feeling und so wie ich mir das jetzt vorstelle, ist jeder eine Andere, fühlt mich in eine andere Welt dieses Burritos ein. Hm. Hatte ich einen schönen Biss mit Hähnchen. Früher als Jugend habe ich immer so Chicken-Streifen aus der Packung gegessen, nur eine bestimmte Marinade und das ist das irgendwie ein Geiler So gefällt mir. Ich werde jetzt aufschrecken, dann kriegt ihr mein Urteil. So 8 Euro, das Ganze. Mega Preis Preisleistung. Gebe ich eine 6,5. Jetzt nicht so, dass ich irgendwie... Oh, das ist das beste Essen meines Lebens. Aber es ist ein wirklich gutes, leckeres Essen. Und für den Preis absolut empfehlenswert. Und weiter geht's zum nächsten Stand. <Musik> So Leute, jetzt sind wir beim Pakistaner und ich weiß selber noch nicht, man, sowas haben wir noch nie im Video gehabt, ich weiß gar nicht was ich nehme, wir haben keinen Vergleich, es wird gar nichts, privat war ich oft beim Inder, jetzt ähnlich, würde ich sagen, von den Gerichten, die ich sehe und ich will jetzt einfach was. They just gave you ich gönne mir jetzt einfach mal ein pakistanisches Chicken Korma. Hähnchenbrustfiletstücke mit geriebenen Mandeln, Kokosnusscreme mit Sahne verfeinert. Würde ich sagen, habe ich das gleich in grün schon oft gegessen in meinem Leben. Ich habe hab einen guten Tag leiswert, nice Trägt ihr gleich von mir die Bewertung. So, bitteschön. Ja, dankeschön. Das sieht aber special aus. Also so habe ich einen ähm, Chicken Korma noch nie zubereitet bekommen. Das ist mit Liebe, ne? Guck mal. So. Ahmed, der Mann an der Cam. Du hast mich eigentlich. Ja, ich hab dich vermisst. Achmed war so lange weg, Mann. Meine Freundin sagt immer so, wir sind wie ein altes Ehepaar, wie wir uns unterhalten so über Essen und so. Oh, der muss so zubereiten und hier und da. <lacht> <lacht> Film vielleicht noch einmal die Tafel unten ab von den Dings. Vielleicht holen wir uns gleich nochmal einen Kumpel. Ach, Scheiße, jetzt steht da jemand im Weg. Genau die Tafel wollte ich abfilmen, Mann. Ärgerlich. Ja, jetzt auf das Essen zurück. Sieht edel aus. Auge ist mit. Überall so im Leben. Weiß nicht, wer von euch schon mal Kokosnussraspeln so gekauft hat? Sehr präsent, direkt mit dieser sahnigen Soße. Geil. Wer Koriander kennt frischen Koriander, natürlich ganz anderer Charakter als der gemahlene, ne? als Gewürz. Stich direkt rein, Stich direkt rein, zack. Hier nochmal schöne die Safranfäden. Hab ich auch noch nie so in der Form gesehen. Nee, ich auch nicht. nicht also so im normalerweise, Essen, wie bei uns zu Hause, kommen wir auch viel mit Safran. Mhm. Zartes Hähnchen, schön. Mag ich sehr gerne, mit diesem stumpfen Joghurt dazu. Du magst auch gerne Atmen, ne? Sehr gerne. Ich fühle jeden, der dabei sagt, nee, ist überhaupt nicht meins. Das muss man mögen. Ja. Aber das ist schön, das ist schön. Definitely. Pakistanisch. Würde ich sagen, hat mich überzeugt. Ich würde es jetzt so man hat sich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. So wie man es kennt. Und das in sehr guter Weise. Also da ist eigentlich kein Haar in der Suppe zu finden. Aber auch nichts, wo ich auf einmal sage, boom, das ist jetzt anders als überall anders. Das sind die acht Punkte, weil es wirklich lecker ist. Und es geht rüber zum nächsten Stand. Wir testen jetzt mal Spanisch. Komme ich nicht drum rum. Ich muss eigentlich auch Chinesisch. Das lacht mich sehr an. Es gibt viele Missionen hier anscheinend noch. Sie hat eben noch mal gesagt, ob wir den anderen Tag auch da sind, weil die sind sehr hart ausverkauft. Scheint sehr beliebt hier zu sein. So eine schöne Paella jetzt mit Meeresfrüchten. Gerade nachdem wir aus Marokko kamen, wir haben auch sagen wir viel Meeresfrüchte gegessen habt geiler Vergleich hauen wir uns mal eben rein ich glaube wir nehmen ich guck mal eben auch auf was hier so gibt das ist viele schöne Sachen Sind wirklich Spanier, die sprechen jetzt auch nicht das beste Deutsch. Finde ich vom Feeling geil. Ihr wisst, was ich meine, so ne? äh, Wenn er jetzt ein deutscher steht, euch oh, eine Paella verkaufen will, hat das nicht so die Vibes. Ich glaube, Empanada ist noch Ich weiß wirklich gar nicht, ob es jetzt eine Paella wird. Ich gucke jetzt noch mal. So, also es wird doch die Paella und Empanadas. Ich hoffe, sie hat mich jetzt richtig verstanden. Und wir kriegen auch noch Tortilla jetzt. Das wird, es eskaliert jetzt ein bisschen. Jetzt es eskaliert. So, los geht's. In die Richtung habe ich noch nie gegessen. Ich habe auch noch nie eine spanische Paella gegessen. Was ein bisschen abtöner war, war Mikrowelle. Kann man nicht anders sagen. Das war jetzt nicht so perfekt. Aber jetzt gucken wir nach dem Geschmack. Das heißt wie Empanada? Empanada, ja. Ich habe beinahe gesagt, die haben da Fisch gearbeitet. Als hätten die irgendwie Sardinen mitverarbeitet. Mhm. So ganz leichte Touch, finde ich ganz interessant, finde ich gar nicht schlecht. Mhm. Allgemein ist aber dieses Ding auch nur ein bisschen zu salzig. Mhm. Mhm. Schönes Blätterteig für den ein bisschen zu Salze. So, mal hier. Da sind auf jeden Fall, wie ich weiß, fünf, mhm. sechs verschiedene Fischarten drin. Mhm. Das ist mal ganz Schön. Ja. Du hast Lachs drin, jetzt also wirklich. Ich hab sogar Trieb... Hähnchenflügel drin. Ach, hast du auch noch. Mhm. <lacht> Der Reis hat so eine Konsistenz zu diesem Klebereis. Der Risotto so ein bisschen. Muscheln? Was ist für eine Muschel, Ahmed? Meinst Muscheln? Weiß nicht. Ich kann mir mal raus, Katha, nicht, dass ich schon wieder Windolee da stehe. <lacht> Ist mir zu salzig, muss ich einfach ganz klar sagen. Nimmst du nicht übel, aber fehlt mir der Schiff. Ist mir zu fade, teilweise sind wieder zu salzig. Bin ich nicht so begeistert von dem Ding. Dann muss sich einfach jeder selber die Meinung bilden. Allein ja. das Hähnchen, Leute. Für die, die nicht kochen können, braucht ihr nicht. Oder Hähnchenflügel. <lacht> Oder Hähnchenflügel macht da Salz und Paprikapulver drauf. Ist leider, muss ich sagen, fünfmal besser als das. Und die waren so sympathisch, da das tut mir das weh, das zu sagen. Aber selbstgemachte Soße. Lecker. Die ist gut. Hat einfach so einen schönen Knoblauchgeschmack. Okay. Schönen Knoblauchgeschmack. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Schön sahnig, kartoffelig, nicht zu salzig. 7,8, von 5. Weiter geht's, nächster Schnack. Von der Aioli, Leute. Ich glaube, das ist die beste meines Lebens. Also da ich natürlich noch Luft nach oben lasse und da absolut kein Experte bin, würde ich einfach sagen, 9 von 10. Top. Ich sag mal so, die gebe ich sogar eine 9,5. Also die Aioli, die ist echt krass. Kann man sich abfüllen lassen für zu Hause mitnehmen. Krank. So, wir sind jetzt hier nochmal beim türkisch-arabischen Stand. Wir nehmen Rollo und dann vier Messer dazu. Geil. Also ich würde sogar noch mehr nehmen. Einmal Baba Ganoush nehme ich. Minzjoghurt. Und äh, von dem Hummus. Dattelcreme auch gerne. Und Paprikacreme nehme ich auch. Und gerne noch zwei, drei von dem Blumenkohl. Und dann, ich habe richtig Bock auf diesen Tandir-Rollo. Mit Pulled Beef. Also ich habe Pulled Pork schon gegessen. Param hoch 10 Basis. Aber Pulled Beef habe ich noch nie gegessen. <lacht> Oh, guck, wie die Edel das, auch das ist genau meins, ich sag's euch. Hauptspeise, ich liebe Türkisch, Arabisch. Genau meins, ich sag's euch. Von allen Städten, einfach so für mich, das würde ich am liebsten nehmen. Mit Hand essen? Ne? Ja. Okay, wir sollen mit Hand essen. Komm, wir gehen hier in Ahmed. Geil. Meinst du mit Sesam, Achmed? Safe immer. Mhm. Immer Sesampaste mit drin. Mhm. Kannst du von allem ausgehen. Alles, was soßenartig ist, ist immer Sesam drin. Das ist so cremig, ja. so sahnig. Das schmeckt auch für mich nach einem guten Olivenöl. Ich habe keinen billigen Olivenöl auf 100.000 Kilometer. Ich habe gesehen, dass der von Aldi. <lacht> <lacht> Edle Konsistenz vom Hummus, bisschen fester, überhaupt nicht trocken, das wäre der falsche Ausdruck, wollte ich erst sagen, auch bröckelig hatte ich im Kopf. Das ja. bedeutet, die haben die selber die Kichererbsen aufgekocht, selber zerdrückt und da kann es auch sein, dass ja. du noch das Bröckelungen hast von der ah. eigentlichen Kichererbsen. Schön, dass du das sagst, weil ja, so guckt mir das auch vor, dass es nicht dieses industriell ja, ja. einfach zu Matsch gemacht wird. Würde mich hat. auch wundern, ey, sag mhm. ich dir echt, gerade bei so einem Laden, stand. Ich habe sogar noch eine halbe Mundklappe gerade. Ja, das meine ich. Du merkst ja auch, dass es heißt Salz aber angenehm. Das brennt einfach nicht so im Mund. Ja, ich habe gesehen, dass da Salz von Aldi Ja. mal sagen. Ja, moin. Ganz gut. Moin, Das Grüß. Grüß. Ich weiß nicht, ob Emre das war, der euch hier angeschrieben hat und hergeholt hat? Der hieß Emre bei, der, bei dem Kommentar. Das fällt mir noch mal eben ein. habe ich ganz vergessen, bitte Kommentar einblenden vom Emre. <lacht> nee, ich bin der Marktleiter hier von der Marktleiter. Ach, du deswegen deswegen wollte ich bei Emre also ah, mal eben so sagen: Der hat ja Werbung betrieben. was die also. hier so treibt. Weißt du? ja, deswegen, geil, äh, geil. Geiles Konzept hier. Du isst dich jetzt einmal komplett durch. Ich isse mich komplett durch. Ja. Einmal komplett <lacht> durch. Also, so viel es geht. Ein, ein Stand geht danach auf jeden Fall noch. Also, aber wenn du das zu aufmachst, so dann siehst du bald so aus wie <lacht> ich. Da wollte ich auch gegen ankämpfen. Ich stoße gerade an meine Grenzen. Was sieht man noch? Der Heimleiter hat mir kaputt gemacht. Ganz netter Typ, ne? Soll jetzt nicht irgendwie so <lacht> mäßig rüberkommen von mir. Ich habe gemerkt, mit jedem Satz wird mein Hunger weniger, weil es ist einfach echt schon grenzwertig. Und auf Realtalk-Basis, wenn du so ein Essensvideo machst, dann musst du stark auf stark, weil irgendwann setzt der Hunger ein. Das Essen ist in der Zeit kalt geworden. War auch von ihm taktisch nicht das Schlauste, aber egal. Die okay, Passen, Leute, kann man nicht sagen, auch die double Passen. Schöne Süße. Schöne Minze. Einfach nichts Falsches zu finden. Cool, gerade sagen, hast Schöne Ist geil, aber der ist bisschen zu Zitronig für mich. Aber sonst nicht schlecht. Sagen wir mal so, nicht schlecht ab. Und jetzt kommen wir zum Rollo. Das Ding ist mal was anderes. hat Komponenten, die hätte ich mir gerne rausgedacht. Wie einfach sag ich mal jetzt, Das mit zu stumpf Tomate da drin. Was aber trumpft, ist äh, das... Das hat einfach von der Konsistenz, ist einfach eine andere Nummer, geil im Geschmack, schöner Biss, schön lecker, ist für mich ein Highlight. Irgendwo. Die Soßen, Baba Messi, 9 von 10. Tim dem Rollo gebe 7 von 10. War lecker. Gerade das mit diesem Pulled Beef das erstmal Mal gegessen ist für mich was Besonderes gewesen. so aber im Gesamtfeeling lecker, aber mehr auch nicht. So also Leute, aufregender Tag gewesen. Essen würde ich sagen, kann man auf jeden Fall machen. Ich würde hier wieder reingehen. Man ist ja auch immer nur ein Gericht Und von einem Stand, wo es 15 Gerichte gibt. Würde ich gerne mich noch mehr durchsnacken. War aber ein gelungener Tag. Und ich hoffe, euch das Video gefallen. Lasst es mich unbedingt wissen mit einem Daumen oben. Das ist der Support, den ihr mir gratis reinhauen könnt. Und einen Kommentar, irgendwas einfach reinhauen. Und danke fürs Zuschauen. Ich sage bis zum nächsten Mal.